Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Horrorspiel. Das nennt sich Slender und äh, da muss man irgendwie so Blätter einsammeln. Also irgendwie voll langweilig. Egal, wir testen es mal. Wow, wie gruselig. Okay, und wo ist jetzt Lendi? Ah!